Heute geht es um Winkelfunktionen. Ich zeige euch, wie man bei gegebenen Winkel Alpha einen zweiten Winkel findet, der den gleichen Winkelfunktionswert hat. Hier haben wir einmal die Formeln als Übersicht. Wir starten gleich mit Cosinus, weil das ist am leichtesten. Die Formel ist 360 minus Alpha, damit man dann den zweiten Winkel bekommen. Das heißt, Aufgabenstellung, wir haben einen Winkel Alpha von 300 Grad. Wie lautet der zweite Winkel im Intervall 0 bis 360 mit dem gleichen Kosinuswert? Wir setzen die 300 in unsere Formel ein, dann bekommen wir 360 minus 300 ist 60. Das heißt, Beta ist 60 Grad. Das heißt, diese beiden Winkel, 300 Grad und 60 Grad, haben den gleichen Cosinuswert. Weiter geht es mit Sinus. Da ist die Formel etwas anders. Da haben wir 180 minus Alpha. Machen wir gleich ein Beispiel. Alpha ist 20 Grad. Wir setzen die Formel ein und bekommen 160 als Lösung. Jetzt wird vielleicht jemand sagen von euch, naja, was ist, wenn jetzt der, der gegebene Winkel bereits über 180 Grad groß ist? Gute Frage, schauen wir uns an. Jetzt haben wir den gegebenen Winkel mit 330 Grad. Aufgabenstellung bleibt wieder gleich. Wie lautet der zweite Winkel im Intervall 0 bis 360 Grad? Mit dem gleichen Sinuswert. Wir setzen in die Formel ein. 180 minus 330. Oh je, da bekommen wir eine Minuszahl. Minus 150 Grad. Aber das ist nicht weiter ein Problem. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein Minus rauskommt, dann wird der Winkel einfach in die andere Richtung gemessen. Damit wir jetzt unseren normalen Winkel erhalten, müssen wir einfach 360 Grad dazugeben. Und dann haben wir unsere Lösung. 210 Grad. Also die Winkel 330 Grad und 210 Grad haben den gleichen Sinuswert. Weiter geht es mit Tangens. Da haben wir Alpha plus 180 ist Beta. Beispiel, Alpha ist 40 Grad, wir setzen die Formel ein, Beta ist 220 Grad. Dann kann es natürlich auch sein, dass wir schon einen Winkel über 180 Grad gegeben haben. Auch das rechnen wir einmal durch. Das heißt, wir haben fest 250 grad gegeben aufgabenstellung bleibt wieder gleich wie lautet der zweite winkel im intervall 0 bis 360 grad mit dem gleichen tangenswert wir rechnen 250 plus 180 ergibt 430 das haben wir jetzt schon über die 360 grad drüber aufgabenstellung ist meist wir sollen den winkel im intervall 0 bis 360 grad suchen was machen wir wir ziehen 360 grad ab und dann erhalten wir unsere Lösung von 70 Grad. Natürlich gibt es auch andere Wege, den zweiten Winkel zu finden. Man kann sich ähm, den Einheitskreis entweder zeichnen oder vorstellen. Doch diese drei Formeln bieten eine schnelle Möglichkeit, um den zweiten Winkel mit dem gleichen Winkelfunktionswert einfach zu berechnen. Alles Gute, viel Spaß beim Rechnen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.